was, was, was, was been? Jetzt. Oh Gott. <laughs> <laughs> mehr dead. Oh lol, da stand auf einmal ein Jackel. Ach oh Gott, ich bin scheiße! Okay, wo ist die Mira? Uh! Okay, das war ein Direkt links rum. Ich hole sie mir. Versuchst du mir das? Ja, das versuche ich. Nein, ich hab's nicht geschafft! Da, da ist ein äh, Diesel. Ja, scheiße, Rook ist in dem Schrank da, genau. Mossee-Problem. Gut, dann gehen wir weg von der aufgemachtbaren Wand. Und da komme ich jetzt einmal mit Bum-Bum hin. So, jetzt helfe ich dem Band, problem Holy shit! Uff! Oh. Da ist noch ein Dog. Hey Und noch irgendjemand daneben. Rook of Ping. Da hat man dann F2 noch Ich lass da schon da dran Nein! Ah, uh, schade. Ah, oh, schade. Ich kann verstehen, dass das jetzt kam, aber. Als ob das Schild directly kaputt ist. Was ist das denn für ein Kack? ich bin so schon. Überall sind zwei Leute. Hilfe. Junge, durch die Wand injured. Das bin ich für ein Monster. Du bist. Oh, mein Killassist. Oh, das sieht so cool aus. Das sieht so geil aus. Ach du Scheiße, ich bin jetzt schon verliebt in das Spiel. Aufs Neue. Liner sind einfach die Trolls. Seht ihr das? das Seht ihr das? Angeblich habe ich noch keine einzige Situation geschafft. Aber ich habe alle Objectives dafür. Da ist irgendwas verbuggt. Oh nee, oder? Ist das hier. Ist das hier nicht der große. Ra ja, ach nee. Oh, ich fand den alten eigentlich mal so cool. Ich mag. Ich mochte den. <lacht> gerade der <unter> sind <Füßen. lacht> Was ist denn mit der falsch? <lacht> Was ist denn mit dir falsch, Diana? Ach, come on. Was seid ihr denn für Lappen? Hau ich jetzt mein erstes Ace raus? Der erste ist mit, mit Orix. So ja, wie man da heißt. Nee, leider nicht. Ja, der Hedge ist offen. Jana hat keine... Äh hat hier meine Mine eigentlich stark getroffen? Hab ich auch noch? Nein, da ist noch einer. Ach Gott. Kali. Jana Pass Oh, Rip. Ja. Rip Jana. 1 on ich remaining. I have you covered. Stay close. Ach, Hi, du das, du das Mann. Das sieht zu so dumm aus in der Aufnahme. Eine Probleme. Zu dir zu. Hab, ihn. hab, den Füßer, hab den. ich hab den Füßer. Warte, ich decke dich mit meiner Drohne. Okay. Hab ich gemerkt. Oh mein Gott. Direkt rechts rum ist einer. Der piekt am Bett. War mir nicht klar, dass da deiner ist. Aber... Hab ihn. Ja, ist. So eine Sache liebe ich dich einfach. Jetzt ja, mach Doppelneif. Schade. Oh komm, komm, komm nach Bayern. Komm nach Bayern oder bleib zu Hause, insofern ich ein ah, Sophia tot und hab den Diffuser. Nein, ich kriege ich hier. Äh, gerade Defuser. Wo hier? Könnt ihr bitte ein bisschen leise sein? Ich muss... Sophia ist dead. Wollt ihr direkt in der nächsten Runde Rank spielen? Nein. Ich find, wenn ich darf, kann ich nicht tun. Uh, last one back uh, in the rush. Das wäre auch nicht so super. Darf, bin ich Blöds. Jetzt bin ich hier. Ach come on, wie blöd ist der denn? Ist down? Ja. Ach oh, so gut gemacht. Okay. Komm, go for ace go for ace You have entered an enemy controlled area. Leave now. Wir leben noch ah, Joke Jetzt sind wir wieder am Joken Haben ah, einen noch, der Team komm, komm, komm. hier Komm, Soll ich unser Team-Mate töten? Nein, ah, nein, ja ah, Frost, Frost, don't kill him, please Don't kill him, don't kill him Nein. good job <lacht> Ich kann verstehen, wer mich hat Leute, was ist bei euch? Ja, dann musst Seite. du den mal holen, du hast doch keinen einzigen Kill. War doch das eigentlich. Oh Mann, schade. Ich hab kill Ja, sorry. I wanted to ace. Uh, okay. <lacht> oh, ich spiel's, ich spiel' den Schuss. Steig in die Tür, steig in die Tür. Denk dran, baten weißt du, wo der ist, stelle ich in die Tür rein. Ja, ich weiß, dass er von rechts kommt, deswegen. Ja, passt Wird er wahrscheinlich auch, wenn er rotiert, äh, wenn er schlau ist. Ich an links, nee, ist links. Ja nicht links. Nein, lass, lass ihn raus. Nein. Spähen aus, spähen aus. Oder spähen ein, einzumaden. Spähen ihn ein, hm. Späh ein. stelle ich wirklich in den Türraum! Jetzt, Türraum, Türraum! Nein, warum gehst du nicht zurück? Ja, yeah, ich nimmer baitet, Alter. Jetzt geht. Guck mal, das ist das, was ich meine. da kann nichts mehr tun. Er hat nur gewartet, bis wir uns. Jetzt geht du Schade. 25 Sekunden, das geht nicht anders. Scheiße, das sind nur 25 Sekunden. Ja, gut, wir müssen frischen, warte. Nein, es ist schon. Jummy! Oh, das sind alle, wirklich alle. Ich lock die auf mich. 10 seconds remaining. Los, Hoffel. Okay, Jummy, 2 kills noch. Nein, ich bin down. Ja. Toffel! Ja! Toffel! Hinter uns, Kev! Fuck! Ich hasse Cap, Alter! Du dreckst Mann! Komm schnell, komm schnell, komm schnell, die ist hier! Tja, haben... okay, der oder. Eine der guten Dinger ist. Also. Hä? Wo wart ihr denn alle? Hab sie gehört? Alle, Roman! Oh, ist ein Chiliot. Scheiße. Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Ich geh weg. Bei mir. Geh weg. Verschiedene Teile. Hab sie. Dash. Hab den Diffuser. Vom um Ping. Okay, ich geh zu der Tree. Schnell zu der Tree. Du bist, äh, wer? Ich bin in Walkery. Die Junge, dass er mich nicht gesehen hat. Okay, du musst jetzt den Dings. Die LR kriegst du noch. Die ist low. Also. Machen fällt das. war mein Noten. Die, die Ella ist zu, zu weit weg. Die Ellers. Die Ellers. Die Ellers. Die Ellers. ja Ellers. Die Ellers. Die Ellers. Die ist jetzt direkt daneben. Ich ja mal hinter mir Die direkt Die Ellers. Die Ellers. Ja, ja, die Rechts. Oh, von Rechts. Rechts. Oh mein Gott, das heißt... Spiel auf Zeit. Achtung, hinter dir ist ein Strom. Was? Kipp. Lass es nicht in die äh. Ecke dort drängen. Hier, da müssen wir weg. Plötzlich. Geh in den Türram. Ja, geh in den Türramm. Ja. Drei. Super, ich geh du ja, hast von ja, gelernt, du hast gelernt. Bate sie, bate sie, wenn, wenn sie da geht, warte kurz. Zum du hast gelernt, Toffel. Wenn er in diese Richtung plantet, gehe ich aber hinter ihm. Da kann er weiß, was ich machen. Jetzt schafft er eh nicht mehr. Ja, bleib stehen. Taffel. Du hast ihn auch gehittet, Alter. Nein. Nice one. Oh Toffel, dank die haben wir gewonnen.